mal gucken. Also, es fängt jetzt an. Let's go. 18. Und weder scheiß dann, wenn ich wieder pisst. -ho -ho -go oh gozaimasu. -so ah, super, super. Nice timing. Ein kostenloses Kirby? Kirby, Kirby, Kirby, Kirby to uh, okay. Ein Wir kostenloses Kirby. -Kirby oh Gott! Clash. Take up quests in ah. town. And collectively, ich kann Clash nicht mehr hören, das mich an Clash Royale oder Clash of Clans. Okay, das ist interessant. Aber wo sind die Lootboxen? Das sieht Team aber irgendwie ziemlich äh, eintönig aus. Sieht ja so aus, als ob man einfach online. nur Bosskämpfe macht im Multiplayer. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich langweilig wird dann auf Dauer. Aber immerhin ist es Free-to-Play, also so whatever. Kann man ja auch nicht meckern. Trials of Mana. Oh, da bin ich raus. Das sieht sehr süß aus. Ah, oh, Game Freak, okay. Oh, Toby Fox. Oh. Oh, oh. oh, wir wissen, was für geile Mucke er kreiert hat in Undertale. Nice. Okay, mit Toby Fox haben sie eine sehr bekannte, einen sehr bekannten Namen ins Spiel geholt. Und, wann kommt's raus? Wird auch so broken wie der Held. Oh, cool. Seit dem Helden bin ich irgendwie ein bisschen ernüchtert. Der war einfach so unglaublich broken. Ich meine, der Joker war schon strong mit seinem Repel, Aber dann haben sie es halt noch gesteigert und der Hero ist einfach, macht alles kaputt. Ja, Freak macht was anderes als Pokémon. Ja, ne? Ach, deshalb ist auch Pokémon Shield und Sword so scheiße geworden. Also wird so scheiße, weil die einfach nebenbei an einem anderen Spiel gearbeitet haben. Jetzt ergibt es halt einen Sinn. Nee, ich übertreibe jetzt, aber kann ja sein, dass deswegen, dass das wirklich so ähm, die Arbeiten an Pokémon Shield Sword war, beeinflusst hat? und deshalb die Pokémon-Anzahl reduziert wurde, weil sie sonst niemals fertig geworden wären. Na, und wer wird's? Ah, okay. Der aus Street Fighter. Oder? Street Fighter? Ja, den kenne ich irgendwo. Entweder Street Fighter oder was? Was? Guilty Gear? Ah, King of Fighters. Ah okay. Nee, Fatal Fury. Ich habe den auf jeden Fall irgendwo gesehen. Und immer noch kein Zora! Gott fucking dammit! Ich will fucking Sora in dem Spiel, Nintendo! Ich habe also, mir diesen scheiß Season Pass gekauft. Wenn der letzte Charakter nicht Sora ist, ist dann, dann laufe ich persönlich zu euch und verklopfe euch alle so mit dem Schlüsselschwert. Wehe, das wird jetzt nicht Sora! Weitere Deals development... ja. ja! Ja! Alter, wehe Sora und Waluigi! Genau, du hast recht. Waluigi. Justice Waluigi. What? Performer? Persona? <lacht> What? Das ist ein fucking Persona. Dan Dance Dance Revolution Persona. Okay, Pokémon. Wow, das gab es ja noch nie vorher in einem Pokémon-Spiel. Wow. Jetzt kann ich ein bisschen mehr customizen. Was für eine Revolution. Pokémon Camp. Na, das hört sich doch schon mal besser an. Ach, das ist wieder diese Freundschaftskacke, ne? Oh, okay. Nervant. Ich hab nichts gesagt. Kann ich dann ihre Pokémon einsacken? Wenn sie nicht hingucken? Ja, da kann man echt viel Zeit rein, äh, rein Curry That's it! I've come up with a new recipe. Ein neues Pokémon. Es ist, es ist Geschirrmon. Normalerweise macht es schwarzen, zuckerfreien Tee. Aber wenn es sich weiterentwickelt, dann macht es grünen Tee. Dann wird es zu grüntee-Pokémon. Und dann, in der finalen XY-Entwicklung, wird es zu Matcha-Vegan-Tee -Tee 2019. Okay, das sieht wieder... Das sieht in Ordnung aus. Das sieht in Ordnung aus. sieht nicht aus wie eine scheiß Tee-Kanne. <lacht> Ich meine, ja, England, aber man kann es auch übertreiben, ey. Oh, cool. Erstmal schön eine Fischschelle. Fischschelle auf den Lachsnacken. Das wird ein geiles Pokémon. Für 69, 99. Können Sie dieses 20 Jahre alte Stück Plastik erwerben? 30 Euro. Ja, okay, geht ja. Das geht. Das geht. Oh, neues Mario-Fußball. Das wäre so gut. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Oh ja! Jedi Outcast. Oh ja, das ist einer der besten Star Wars Games. Alter. und Jedi Academy bitte. Boah, nice, nice. Oh, jetzt noch Jedi Academy. Oh, dann bin ich, ah ja, der Multiplayer in Jedi Academy war so nice. Auf diesem Privatzimmern habe ich so oft gesucht, seit halt so lange. Animal Crossing kann man auch sehr, sehr gut entspannen. im Ich glaube, da gibt es nichts... Oder kaum etwas, was mich so richtig aufregen kann. Das ist, glaube ich, so ein Spiel, wo ich dann auch meinen Puls mal wieder runterbekomme. Ja, Resetti. Nee, Resetti wurde, glaube ich, rausgenommen. Aus äh, New Horizons. Ja, willkommen auf The Forest. Ich kann einen Baumstumpf craften. Ja, auch immer das gehen soll. Diese Logik. Ich fälle einen Baum, um aus den Holzscheiten, die ich bekomme, einen Baum zu machen. Der ein bisschen kürzer. Ist. Because so fuck logic, ey. Expresses your style. <lacht> It's And Animal Crossing. Hier, <lacht> ja, ich hab ein bisschen Weed Pills verkauft. Oder bei some the drugs. Also oh, no es oh, gibt wieder Es gibt 100 Pro im Internet. Na komm, Metroid Prime 4 oder Zelda Breath of the Wild. Oh, oder Xenoblade. Ja, bitte. Sogar das Originale, glaube ich. Ja, das ist das Originale. Oh, ja, Mann. Das... Oh, das ist so... Das ist eins der geilsten Sound... Es hat so einen guten Soundtrack und es ist so ein gutes RPG. Oh, das ist so ein guter Spiel, ne? Ich kauf's euch. Ihr werdet mir danken. Das ist so episch. Ich... Ich sage... nie episch. Und es hat verbesserte Gesichtstexturen! Ja! Yeah, darauf habe ich gewartet. Ja! Yeah. Oh, ja, Mann. Es hat endlich verbesserte Gesichtstexturen. Also richtige Gesichtsmodelle. Das war der Hauptkritikpunkt auf Wii. Holt euch das Spiel. Und dankt mir später. Holt euch das, wirklich. Das ist Near-Level-Story. Und oh, die Musik ist auch super. Ist teilweise auch von Yoko Shimomura komponiert worden. Oh, geil. Es hat ein richtiges Overhaul bekommen, grafisch. Oh, ja, Mann, Alter. Oh, Junge. Ich bin richtig voll. Oh, nice.